Ja, funktioniert einwandfrei. <lacht> ähm, haben wir wenigstens schon eine kleine gelbe Tomate dran? Die wird heute gleich mal gekostet. Genau. Und ganz, ganz viele andere noch grüne Tomaten, die dann so langsam nach und nach werden. Also, das ja. Mhm. Wir müssen ja jetzt nicht mehr bestäuben. Jetzt müssen wir nicht mehr bsst machen. <lacht>